Bist so. du zu Hause? Ja. Kannst du schauen, ob wir kein Papier haben? Okay. Ja, super. Wir haben schon ein Okay, gut. Ciao. So. sama Sherry neuer, ich weiß auch nicht genau. Eine kleine Portion von der ganz kleinen doch ich hole ein bisschen 8 €. die Art. Wie dann das Danke. <Gülüyor> Okay, come gonna check Was würdest du sagen, ist zurzeit so das preiswerteste wir haben hier so auf 3% gibt es die als japanische. Das, das höchste in Japan ist 380 Euro Kilo. Das wäre 300 Euro. Und 280 Euro. Auch noch Rebuy, 199 Euro. Mhm, okay, okay, okay. Ist... Ja. Na, wir brauchen nicht sowas. Mhm. Wo ist das? Kein Tomahawk. ist aber groß, gell? Ach so, okay, Na, nein, da ist ein Australian ja. wir brauchen ja. Hier... Okay, okay. Ja, warte, wie viel brauchen wir für uns drei? Und was Jeder kostet sitz... ein aus Australian Buggy? Ich bring mal dieses und auf Was kostet Australian? Es ist ein bisschen teurer als gedacht. Oh, wir nehmen kein Kilo. Was kostet das Späte-Badio? Wir brauchen ja ein Kilo, wir brauchen ja, das, das ist Ja, eh nicht. Was ja, meinst du? Das muss man halt jetzt dividieren. Ja, eh, 200, 200, 280 durch 5. Ja, <lacht> das kriegen wir nämlich eh zu Ich habe nur eine Regel geschrieben. Ja, ja, das passt. Abbiegen wäre schon bei Super, danke. Ähm. Kannst du mir auf das noch wohl so einen Deal geben oder geht das nicht mehr? Kannst du denn noch so einen Deal machen?